Ich habe es getan. Ich habe im Vorfeld mit einigen Kunden gesprochen, die haben gesagt, Oliver, was eine tolle Idee, bitte mach das. Ich habe mit einigen Beraterkollegen gesprochen, die haben gesagt, bist du bescheuert, mach das auf gar keinen Fall. Und wer mich kennt, hat wahrscheinlich schon die Grundidee, für welche Seite ich mich entschieden habe, tatsächlich für die Kundenseite. Also ich habe es getan. Was habe ich getan? Das erkläre ich gleich. Aber was ist das Problem dahinter? Ähm, naja, Führungskräfte haben oft das Problem, dass sie Impulse und Ideen genau zum richtigen Zeitpunkt brauchen, dann, wenn es gerade brennt. Und äh, normalerweise schmeißen die dann Google an, landen dank Suchmaschinenoptimierung auf irgendwelchen speziell vorbereiteten Content und äh, verfangen sich dann dort. Aber ich sende ja auch die ganze Zeit Content. Ich äh, produziere Inhalte, um Leuten zu helfen, weil ich als Berater, wie ich immer sage, sowieso nur 48 Stunden am Tag arbeiten kann. Deswegen kann ich eh nicht allen helfen. Also erzeuge ich meine Inhalte in Form von Praxistalks, Webinaren, äh, Podcasts, äh, E-Books und äh, verteile die in die Welt. Aber... Ähm, die sind dann halt verteilt und die sind nicht unbedingt an dem Zeitpunkt, wo du sie gerade brauchst. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was? Oliver, geh doch mal hin, bau doch mal die Mediathek. Und genau die ist jetzt live. Und zwar jetzt. Die ist jetzt nämlich live im äh, Blickwinkel Kunde Club. Ab heute. Und in der Mediathek findest du äh, alle meine Inhalte. Also. Eine ganze Menge äh, Impulse, eine ganze Menge Videos im Augenblick, 18 Stunden, äh, 62 Stunden Audios, äh, wie du da siehst. Und wenn man hier unten mal so durchscrollt, ich komme mal eben an den Filtern vorbei, da siehst du praktisch eine ganze Menge Kacheln. Jede Kachel ist ein Inhalt, das ist entweder ein Video, ein Audio oder ein E-Book und... Ähm, ja, ich kann jetzt hier noch stundenlang weiter scrollen, gefühlt, das sind ja eine ganze Menge. Aber die Herausforderung ist ja, die richtigen Sachen zur richtigen Zeit zu finden. Und genau das, hier habe ich mir gedacht: Pass auf, da auf das ganze Ding setzt du noch einen anständigen Filtermechanismus oben drauf. Das heißt, du kannst jetzt hingehen und kannst sagen: Hm, was möchte ich eigentlich? Ich möchte hier einfach nur Inspirationen tanken oder möchte ich mich gerade jetzt heute hier um profitable Kundenbeziehungen kümmern oder zufriedene Mitarbeiter oder mehr Umsatz mit Bestandskunden machen oder wirksames Wissensmanagement aufbauen oder vielleicht. Strategien als Führungskraft nach unten ins Unternehmen unverfälscht kommunizieren. Das sind so die Hauptrubriken. Na sagen wir mal heute, ich möchte profitable Kundenbeziehungen aufbauen. Zack, wird das System gefiltert und unten die darunter stehenden Stichworte werden eingeschränkt. Und du siehst sofort, aha, mh, mh, Fehlerkultur, mh, mh. Äh, Ah, da, Beschwerdemanagement. Ach, schaue ich doch mal da, klicke ich drauf, klickst einfach das Häkchen, scrollst dann nach unten und hast genau die fünf Inhalte, die sich mit dem Thema Beschwerdemanagement beschäftigen. Das heißt, eben eine Möglichkeit, ganz schnell die nötigen Informationen, die du haben willst, zu bekommen. Und wie kommst du daran? Ganz einfach, das Ganze ist im Blickwinkel Kunde Club kostenlos für alle Mitglieder. Das Verrückte ist, der Blickwinkel Kunde Club ist auch noch kostenlos. Das heißt, du gehst einfach auf www.blickwinkel-kunde.de, meldest dich da an, hast sofort Zugriff auf die volle Mediathek und kannst dort suchen. So, und jetzt freue ich mich riesig, wenn du das mal ausprobierst und mir ein bisschen Feedback gibst. Bis dahin, dein Oliver.